So, herzlich willkommen zu meinem Destiny 2 Let's Play. Die Charaktererstellung, das Intro-Video hat jetzt leider nicht ordentlich gemacht. Ich lade es hoch, auch wenn ja das Intro-Video könnte man gucken. Leider fehlt mir der komplette Text zur Charaktererstellung. Deswegen erkläre ich jetzt hier noch mal kurz was. Ein bisschen dazu: Destiny 2, wieder drei Klassen: Titan, das sind die Tanks. Der Jäger, das habe ich jetzt hier erstellt das sind die ähm, Damage Dealer mit Waffen und die Warlocks, das sind so die Mages und Supports alle drei Klassen unterscheiden sich durch ihre Spezial, also ihre Fähigkeiten, vor allem die Spezialfähigkeiten ähm, der Tank also der Titan kann ein Schild vor sich aufstellen ähm, der Jäger also es gibt verschiedene pro Klasse aber das sind so die Hauptfähigkeiten der Jäger hat anfangs so eine Klinge, das wird man später noch sehen, in späteren Teilen, ähm, aber hauptsächlich dann eine goldene Knarre, also eine goldene Pistole, die ich jetzt habe, nur golden. und beim Warlock, da weiß ich es nicht so recht, der hat am Ende dann schlicht und ergreifend, also was ich jetzt bisher gesehen habe, springt er in die Luft und wirbelt so Energieraketen auf die Gegner, ist also auch recht mächtig und Mensch like im Intro sieht man, dass wir hier im sogenannten Turm sind. Das ist der Turm einer Mauer um eine fiktive, menschliche Stadt in der Zukunft, die wohl die Stadt beschützt. Im Hintergrund sieht man immer so eine Kugel, die müsste jetzt da versteckt sein. Das ist der sogenannte Reisende. Man sieht dann eben, wie diese Stadt mehr oder weniger überraschend angegriffen wird also im Video wird beschrieben dass also ich werde es wie gesagt nochmal hochladen dass ähm, alle Sensoren ausgefallen sind über mehrere Stunden und man wundert sich so ein bisschen was da los ist und dann sind noch alle Salid, äh, ist niemandem aufgefallen, dass auch die Satelliten nicht mehr da sind oder reagieren, als das dann auffällt, kommt auch schon der Angriff und der Gegner kommt so hier aus diesen Wolken. Vollkommen überraschend, was mich so ein bisschen bei, wenn ich mir so anschaue, so einer Hightech-Zukunft wundert. Gerade in einer Zukunft, wo es nicht nur Menschen gibt, sondern Außerirdische, der Reisende, der weiß ich noch nicht genau was ist, auch verschiedene spielbare Rassen, also ich spiele jetzt hier Exos, das sind so Roboter, dann gibt es noch die auserwählten, das sind quasi erleuchtete Menschen und normale Menschen. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Grafik gefällt mir bis jetzt ganz gut, schauen was passiert. Ich habe den Anfang schon mal durchgespielt, deswegen das hier ist einfach nur ein Tutorial. Man sieht, es gibt Headshots. In dem Fall. Komisch. Die Kamale erobern Systeme, indem sie Planeten in die Luft jagen. Was sie wollen, muss hier sein. In der letzten Stadt. So, in dem Fall bei den Headshots sieht man, verlieren die Helme. Die wird ein Freund umgebracht. Zack. Und Nahkampf! Am Nahkampf gibt es auch. Commander Zavala, Zivilisten, begebt euch zu den Evakuierungspunkten. Hüter, zur Piazza. Unsere Stadt wird nicht fallen. Genau, wir sind Hüter. Das ist, was man von dem Spiel erstmal weiß. So ein bisschen... Wir haben hier diese Kugel, die man schon im äh, Video vorher sieht. Das ist quasi... Der ständige Begleiter, der dafür sorgt, dass man... Dass man... Unverwundbar okay. ist. Hey ihr zwei, eine Sekunde! Das war, man sieht, ein EXO. Zavala spielt den Helden auf der Piazza. Ich? Ich bin gespannt auf mein Herzblatt hinter dieser Tür. Wird ein kurzes Date. Man hat gesehen, das war sowohl ein EXO, als das, was ich jetzt Rett spiele, als, wobei die Rasse, wieder keine Auswirkungen hat, als auch ein Jäger. Das ist schon wichtiger, das ist die Klasse. Ähm, genau. Hier sieht man nochmal, das sind die Gegner. Die Kabale oder. oder wie man es auch immer nennt. In dem Fall haben wir gleich mehr dazu erfahren. Wir laufen einfach weiter. Hier drüben. Lang. Ein paar die Flüchtlinge. Steht hier Folge von dort dem Pfad. Dadurch wirst du über den Hangar zur Piazza gelangen. Ich kümmere mich um diese Leute. Wenn die Kabale Krieg wollen, dann geben wir ihnen Krieg. Scheint auch ein Exo zu sein oder ein Mensch mit Super Rüstung, der hier auf die Kollegen aufpasst und der Chef der Waffenkammer, also die wird reinrennen. Zack, Tür wieder zu. Komme ich auch nicht wieder raus. Also nehme ich mir Waffen. Wir hier sollten schon... uns eine Waffe schnappen und weitergehen. Das war intelligent. Dieser Geist kommt mit immer vielen intelligenten Hinweisen. Mit Tab-Taste sieht man die Mission. Interessant ist hier ähm, die Tatsache, dass man die konsole den Konsolenursprung von Destiny gut erkennt. Ähm, Destiny 1 gab es ja nur für eine Konsole, Destiny 2 ist auch für den PC, aber es geht nicht einfach E drücken, sondern muss es gedrückt halten, wie halt auch bei dem Konsolenspiel. Dafür habe ich jetzt zwei neue Waffen. Das sieht man auch im Inventar. Das war die alte Waffe. Vom Schaden her, genau gleich, nur dass das hier ein MG ist. Hier habe ich noch eine Energiewaffe dazu gekriegt. Ähm, hat den Vorteil, dass also Energiewaffen sind meistens effektiver gegen Schilde. In dem Fall Flammenenergie. Gibt noch viele andere Energiesorten. Hier ist der Geist. Und hier ist dann natürlich äh, Helm oder Maske, Armschutz, Brustschutz, Beinschutz und ein Umhang, der zur Dekoration dient. Oh ne, oder auch Verteidigung. Hier oben sieht man den Fokus, das sind so quasi die Skills. Ähm In dem Fall haben wir jetzt hier den Jägerfokus, das ist was ich gesagt habe mit der goldenen Knarre. Hier kann ich dann auswählen, was ich möchte. Ich möchte höher springen. Und zwar mit Richtungsänderung. Könnte ich auch dreimal springen oder Doppelsprung, einfach so. Und ich möchte kann auch noch auswählen, was meine Granaten machen sollen. Also Brandsatzgranate, Schwarmgranate oder Lichtsensormine, aber Mine will ich nicht. Bei Überlieferungen gibt es noch also ein bisschen Text dazu. Mehr kann ich nicht auswählen. Ähm, später im Spiel wird man noch andere äh, Fokus auswählen können, aber man startet auch nicht mit dem Revolverfokus. Wir gehen es einfach mal weiter. Auch hier wieder gedrückt halten. Unsere Aufgabe ist es, zu suchen. Wenn ich den Text richtig noch vor dem Kopf habe, ist das auf der Piazza. <lacht> Dazu folgt man einfach immer diesen Böbelchen hier. Evakuierungsbefehl 77 ist aktiv. Das ist keine Übung. Alle Zivilisten melden sich sofort in den jeweiligen Evakuierungsbereichen. Überall liegen kaputte Roboter, erstaunlich wenig echte Menschenleichen, was ja schon mal gut ist, hier wieder kaputte Roboter. Hier noch mehr Roboter, die von unseren Gegnern fertig gemacht werden. Die nicht sondern die Intelligenz, um zu sagen. Nun gut. Hier ist was explodiert. Was ist hier explodiert? Da scheint es Gegner zu geben. Ah, ein Centurio, das ist ein, wie man sieht, ein stärker Gegner mit Schild. Und man sieht sofort, da lohnt es sich noch um die Waffe zu wechseln. Und noch mehr Gegner. Granate rein und ich gemerkt, dass er gegen auch Granaten verwendet und wieder ins Inturio. Da ist das Schild weg, und dann ist Tutorial Mission kriegt man auch nicht wirklich viel Loot, nur ein bisschen Munition. Der lohnt es sich aber ein einzusammeln. Ein Gegner! Ziemlich stummer Gegner. So sehen die Kollegen mit Masken aus. Scheinen wohl unsere Atmosphäre nicht atmen zu können. Da geht's weiter. Wie groß das Ding ist. Das muss ihr Kommandoschiff sein. Die Grafik ist beeindruckend. Auch wenn der Hintergrund doch etwas gezeichnet aussieht. Das ist das Kommandoschiff hier. Sehr groß. Ist nur wichtig zu erwähnen, dass es sehr groß ist. Und? Die gegnerische Granate. Aber das gleiche habe ich auch. Wir also greifen nicht nur die Stadt an. Schau dir den Reisenden an. So, das ist dieser ominöse Reisende, von dem man nicht wirklich viel weiß, außer dass er über dieser Stadt schwebt. Und angegriffen wird. Ja, gut, reise da, menschliche Stadt, Gegner, einfache Story, Aliens greifen Menschen an, gut ist. So beim Durchspielen hatte ich genau hier Probleme so ein bisschen mit dem Warlock, weil man dann so, ey, ich will da hoch, geht dann nicht so einfach, da muss man erstmal hier hoch, oder da hoch, weil der Warlock ja keinen richtigen Doppelsprung hat, sondern so ein gleiten und dann. Ey. Das hat einfach nicht so wirklich Spaß gemacht. Dann muss darüber und dann muss man irgendwie darüber und da hoch. Ja, während man mit dem Jäger und ganz dumm zu sagen. Hup, hup und du bist rüber. Sprinten kann man, gucken kann man sich. So. Das ist eine Sackgasse. Wir müssen wieder in die Schlacht. Na gut, wenn wir hier falsch sind, drehen wir um. Okay, mein Geist identifiziert diese Kabale andauernd als Rotlegion. Ikora, weißt du was? Das ist die Elite. Gnadenlos. Und Gerüchten zufolge sind sie unbesiegt. Bis heute. Ihre Gegner sind jetzt Hüter. Aber Savala, sie greifen den Reisenden an. Der Reisende wartet. Wir schützen unsere Leute um jeden Preis. So, man erfährt... Die Gegner sind die Roten Legionen, eine Eliteeinheit, die unseren Reisenden hier angreifen. ist uns aber egal, wir kümmern uns lieber um die Menschheit, oder um die Menschen. So, uh. da ist direkt Gegner. Hin. Die Rotlegion ist gut ausgebildet, aber wir sind besser. Wir halten die Stellung, bis der letzte Zivilist in Sicherheit ist. Okay, jetzt müssen wir die Stellung halten, um Zivilisten zu retten. Angriff! Nutze meinen Schild! Man sieht, das ist jetzt auch so ein Hüter, wie wir es sind. Sie dürfen das Tor nicht erreichen. nur die ist das ist ein Titan, also ein Tank. Oben sieht man immer mal wieder die Lebensleiste. halten die Stellung. Das Kommandoschiff kommt als nächstes. innerhalb Noch mehr Rotlegionäre. Zeig ihnen, was ein Hüter ist. Das ist auch die erste Stelle, wo man direkt sieht, dass es ein Mehrspielerspiel ist sieht man schön daran, dass äh, hier jetzt der erste andere Spieler, in dem wir auch ein Jäger, der hier unterwegs ist, und quasi die gleiche Mission absolvieren muss wie ich. Angriff abwehren. Zavala, das letzte Shuttle ist weg. Aber der Sprecher hat es nicht geschafft. Ich werde nach ihm suchen. Ich übernehme die Piazza. Geh mit Ikora. Finde den Sprecher. Wird gemacht, Commander. So, ich kümmere mich drauf! Wir sollten Ikora einholen. So, irgendein Sprecher hat es nicht geschafft, wohin auch immer. Und wir hören sie wieder Ikora unser Ding sagt, wir sollten lang, unser Wegpunkt, also tun wir das. Hier liegen entweder komischerweise nur tote Gegner oder tote Roboter. Ikora! Der Sprecher ist weg. Rotlegion, Legion, ihr werdet niemandem mehr schaden das ist das Und äquivalent zum Warlock das heißt wir haben jetzt auch alle drei Klassen mal gesehen so. sie wird den Sprecher finden wir müssen zum Kommandoschiff Begib dich zum Nordturm, Amanda Holiday wird dich abholen Kommandoschiff zu Amanda Neue Gegner. Hier geht es nicht lang. Man sieht, das sind jetzt andere Gegner, die werfen so ein bisschen Abfall um sich. auch Hetzer. Naja, machen wir so taktisch, renn einfach mal durch. Taktik, taktik, taktik. Holiday ist im Anflug. Wir müssen das Schiff vom Feld kriegen. Supergegner, kann man mal die Superwaffe einsetzen. Bäm, bäm, bäm. Und zack. Erstaunlicherweise kommt, ich genau jetzt, nehmen? der Gegner, das Schiff. Weil irgendwie absehbar, erst muss ich mich kämpfen, dann kommt das Schiff auch mal vorbei, statt mich vorher zu unterstützen. Und mal wieder ein Schiff. hab den Hüter dabei, von dem du immer redest. Ihr müsst zum Hauptschiff. Jetzt. Halt dich gut fest. Komm schon, bitte. Und dann nimm was. Da, geben wir ihn eins auf die Nuss. Sag uns, wenn die Schilder deaktiviert sind, dann machen wir dieses Schiff platt. So, erste und syndrom ich glaube, das reicht erstmal für... Die erste Folge, wir sind hier auf einem Schiff von den Gegnern, da ist immer noch unser reisender tot um uns rum. Ähm, ich würde sagen, wir schauen uns das Schiff in der nächsten Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann lasst mir gerne einen Kommentar, was man besser machen könnte. Bis zum nächsten Mal.